<lacht> Guten Morgen daher. Na, was darf ich bringen? <lacht> <lacht> Am Müll Mit der Mainz-App der österreichischen Nationalbank checkst du ganz einfach, was du dir leisten kannst. Verwalte Einnahmen und Ausgaben schnell und unkompliziert und behalte immer den Überblick über deine Finanzen. Mainz, die Web-App für alle Systeme. Check dein Geldleben auf www.allesmainz.at Ein kostenloser Service der österreichischen Nationalbank.